Hallo, heute geht es um interaktive Installationen und da ist natürlich die erste Frage, was stellt man sich da eigentlich darunter vor? <lacht> Interaktiv ist natürlich das Web, mit dem beschäftigt man uns die ganze Zeit, das ist nichts Neues, kennen wir. Es geht aber natürlich noch um viel mehr, das Schlagwort, das immer mehr jetzt auftaucht, ist das Internet der Dinge. Also der Kühlschrank, der Backofen, alles wird irgendwann einmal irgendwie im Internet hängen. Erst gestern die erste Meldung, dass da schon die ersten Botnetze gibt, die Spence verschicken von Kühlschranken aus. Und das wollen wir natürlich auch machen. Die Frage ist, wie in unserer Lehrveranstaltung interaktive Installationen im vierten Semester spielen wir uns mit zwei Dingen. Das eine ist Processing, das heißt Videoverarbeitung, Bilderkennung und das zweite ist Arduino. Arduino ist ein ganz kleines Tool, genau gesagt, schaut das so aus mit dem wir Ein- und Ausgänge steuern können. Das bedeutet, wir können alle beliebigen Sensoren, die wir finden, da reinstecken, da anstecken, deren Signale verarbeiten und dann damit eine andere Ausgabe generieren. Also etwas über den Tellerrand drüber denken. Bis jetzt haben wir immer nur mit Maus und Tastatur gearbeitet. Das kann ja jeder. Maus, Tastatur, Bildschirm, kennen wir. Was ist, wenn wir jetzt da ein Projekt haben oder ein, bei einer Veranstaltung die Anforderung haben? Wir brauchen da einen Taster. Ja, dann ist das schwer. das Tastatur da hinstellen, blöd. Also ich brauche die Möglichkeit, dass ich dieses Signal von diesem Taster in meinen Rechner kriege. Gut, da wäre schon mal das Arduino das perfekt dafür. Oder andersrum, ich hätte gerne eine Ausgabe jetzt nicht auf einem Monitor, sondern ich hätte gerne eine LED-Laufschrift. Oder ich hätte gerne generell einfach nur fünf LEDs, die blinken. Beispiel im Verleih die Ampel, ob der jeweilige Assistent gerade frei ist oder nicht. Ist mit Arduino gemacht. Oder anderes Beispiel. Das Schließsystem im Fotostudio, das momentan schlecht funktioniert, zugegebenerweise, so kann ich die Karte hinhalten, mit AFID wird die Karte ausgelesen. Ein Arduino liest es aus, steuert es, schickt die, schickt die ID in das Netzwerk. Dort kriegt es von einem Server die Antwort, darf rein, darf nicht rein. Und dann schaltet das Arduino einen, ein Schließsystem, einen Schließer in der Tür auf oder zu. So. Hört sich kompliziert an, ist es aber nicht. Ich habe hier mal kurz offen, mit was wir eigentlich anfangen. Das heißt, wir machen Arduino, wir schauen, wie stecke ich überhaupt eine LED an, wie funktioniert das überhaupt. Wenn ich mir so ein Teil anschaue, da ist eine winzig kleine LED, die hat genau zwei Hacksal. Das heißt, wir beschäftigen uns in der ersten Stunde damit, wie stecke ich diese zwei Hacksal richtig rum rein. Schauen, wie man einen Schalter ansteckt, die kann ich mit einem normalen Taster etwas steuern. Dann programmieren wir ein Leitreiter-Licht, das heißt LEDs in der Reihe, die auch oh, hin und her, also eins nach dem anderen sich einschalten. Wir schauen uns verschiedene Sensoren an, Abstandssensoren zum Beispiel oder Drucksensoren. Wie kann ich den Abstand messen, wenn ich jetzt da, äh, zum Beispiel bei einer Tür durchgehe, dass ich erkenne, okay, da ist jetzt gerade eine durchgegangen, ohne dass ich da jetzt einen Taster oder sonst irgendwas habe. Beispiel. In der Türe vom Nebenraum, vom interaktiven Medienlabor, seht ihr einen Türrahmen mit ganz, ganz vielen Abstandssensoren. Und ihr auch gleich sehen, wie groß ist der, der was da jetzt durchgegangen ist. Wir schauen uns eine, einen Alkoholsensor an. Das zeige ich euch dann gleich auch. Das heißt, der misst den Atemalkoholgehalt. Ich kriege das als Werte im Computer und kann mit jeder beliebigen Software hergehen. Und damit irgendwas scheuern. Muss jetzt nicht unbedingt der Alkoholsensor sein, kann natürlich wieder jeder andere Sensor sein. Und damit auch was ich damit steuern kann, schauen wir uns an, wie man eine ganz normale EOS-Kamera, Digitalkamera, zum Auslösen bringt. Das heißt, wir machen ein Projekt, wir schließen einen äh, Alkoholsensor ans Arduino an, das sind genau drei Kabel. Dann schließe ich mit zwei Kabeln das Arduino an die Kamera an und sobald ich am Alkoholsensor reinblase und ich habe einen bestimmten Pegel überschritten, ähm, löst die Kamera aus und macht ein Foto von mir. Und das ist nicht schwer, das geht in einer Stunde aus. Gleichzeitig kann ich das Signal, das das Alkoholsensor jetzt äh, misst, auch hergehen und einfach an den Rechner direkt schicken und am Bildschirm wieder Pegelanzeige machen und nur anzeigen lassen, wie viel hat er jetzt getrunken. Müssen wir dann noch eichen, aber geht alles. Und dann schauen wir uns an, wie kann Arduino mit anderer Software kommunizieren. Also das, die meisten Pro äh, Projekte, die wir machen, verwenden wir, wir wieder Processing. <lacht> das kennen wir. Das ist ja relativ leicht zum programmieren, aber ich kann natürlich genauso jetzt da an Flash schicken oder an jedes andere beliebige Tool. Schauen wir, wenn wir da her schauen, wir haben einen Arduino Playground. Das ist eine Seite, wo alle möglichen kleinen Projekte für das Arduino beschrieben steht. Und da gibt es einen Punkt, Interfacing with Software. Und da hat es eine lange Liste mit Beispielcode für die jeweilige Software-Tool. Das C-Code, Cocoa ist a C, also wenn man Mac was programmiert, eben Flash, Java, Python, Pearl, Processing, VW, was euch einfällt, könnt ihr mit dem Arduino-Board machen. Das ist jetzt nicht nur für interaktive Medien interessant, es gibt ja auch die lf interaktive Audiosysteme, die auch immer wieder sehr viel mit Arduino machen. Und gerade im Master dann, da speziell die experimentellen Medien, da ist es zum Chef, dass man ein bisschen über den Tellerrand blickt und dass man sich andere Möglichkeiten wie was da stehen kann überlegt, die machen auch relativ viel mit Arduino eigentlich. So. Schauen wir noch kurz auf der Website selbst, das ist jetzt die Arduino-Website, das heißt Arduino.cc ist wichtig, da kann man sich natürlich die Arduino kaufen, aber wir schauen uns mal kurz die Produkte an. Es gibt auf der einen Seite Arduino Boards, das sind, wie wir sie erst kurz gesehen haben, diese kleinen Mikrocontroller Boards, die haben meistens eine USB schnittstelle und immer einen Mikrocontroller drauf und dann diverse Ein- und Ausgänge. Da gibt es in verschiedensten Varianten, das hat schon eine Netzwerkschnittstelle mit drauf, das Arduino oder auch äh, WLAN, das heißt, ich kann einen Sensor anstecken über WLAN und direkt an meinen Server schicken. Äh, es gibt eigene Arduino-Boards, die schon die Form von einem Game-Controller haben, falls ich irgendwelche äh, Spiel Spiele kontrollieren oder steuern will. Es gibt eine eigene Plattform mittlerweile zum Roboter steuern, falls ich einen Roboter mit Rädern macht, damit er überall, nicht überall dagegen fährt zum Beispiel oder damit er nicht über eine Kante fährt, gibt es ein eigenes Board schon mit dem Sensor mit drauf. Uh, es gibt wieder Arduino-Ethernet mit, mit nur einer Netzwerkschnittstelle, es gibt Arduino-Mini, das ist dann so klein, also das ist ungefähr zwei, ich also ungefähr mein Daumen groß, na halber Daumen, <lacht> falls ich das dann schon irgendwo kleiner verbauen möchte. Umgekehrt gibt es natürlich auch das Arduino Mega, das hat dann schon viel viel mehr Ein- und Ausgänge, damit ich noch mehr Sensoren anstecken kann oder noch mehr steuern kann. Lilipette ist spannend, das ist mit der Hand abwaschbar, das heißt das kann ich in Kleidung einziehen und damit Variables äh, machen, die blinken. Wir haben da zum Beispiel im Büro oben um eine Weste hängen, die hat da links und rechts zwei Taster wenn ich blinkt hinten ein äh, Blinker. Das hat heißt, für ganz Kinder aus dem Radfahrt kannst du draufdrücken und es blinkt in die Richtung, in die es abbiegen will. Gut. Und das zweite, was es da gibt, sind Shields. Das heißt, äh, ich kann jedes von dieser Arduino erweitern, um Zusätzliche Funktionen, da gibt es Arduino-Schild, GSM-Schild, also da kann ich eine SIM-Karte reinstecken und das kann man SMS schicken. Das muss man sich mal vorstellen. Ihr könnt da dran zum Beispiel einen Bewegungssensor dranhängen und wenn sich was bewegt, soll ein SMS schicken an euer Handy. Habt ihr einen gebaut selbst? Ihr könnt einen Sensor dranhängen, der registriert, wenn das Fenster aufgeht. Ihr könnt äh, alles machen. <lacht> da gibt es ein Internet schild damit ich er es wieder erweitern kann um Netzwerk und um äh, Wi-Fi, also um WLAN. Es gibt ein Schild, wo, damit ich SD-Karten anstecken kann, damit ich mehrere Sachen, also größere einen Speicherplatz habe, mehr Sachen speichern kann. Es gibt wieder das Motorschild um äh, Stellmotor zu steuern. Also das heißt zum Beispiel, wir machen es jetzt gerade im Master, äh, so eine timelap schiene das heißt eine äh, Schiene mit ähm, Stellmotor, den Sie immer ganz wenig weiter bewegen und immer, wenn die, der Motor Sie ein bisschen weiter bewegt hat, ist drauf eine Kamera montiert und macht ein Foto. Das heißt, fährt immer ein bisschen weiter, macht ein Foto, macht weiter, fährt ein bisschen fort, macht ein Foto. Das heißt, ich kriegt dann ähm, äh, im Endeffekt ein Kam Kamerafoto raus im Zeitraffer. Was gibt's sonst noch? Zum Thema interaktive Installationen? habe ich da ein kurzes Video offen. Schauen wir mal kurz, das ist jetzt nicht Arduino, sondern das ist jetzt kein <lacht> Passiert da? Das ist jetzt eher die künstlerische Seite von interaktiven -Installationen, Interaktiv Installationen. Der hat der Leinwand dort im Hintergrund mit einer Kamera diesen Schatten trecken und messen und lässt halt da mit Processing ist das übrigens, Kugel fallen, die dann auf diesen Schatten reagieren. Das heißt, wenn es auf den Schatten drauf kommt, fallen sie woanders Das ist technisch ganz leicht. Also das kommt jetzt mit dem Wissen, was ihr im Processing aus also dem ersten Semester habt, fast schon umsetzen, vor noch <lacht> Wenn man mal interaktive Installationen oder nur besser Arduino-Projekte in Google eingibt, findet man auch natürlich massig-Projekte. Äh, der hat Radl gepimpt, was der gemacht hat, weiß ich nicht. Äh, irgendwo hat einer, der einen 3D-Drucker gebaut hat, schauen wir mal, ob wir ihn wieder finden. Diverse Roboter. nächste Roboter. Ich glaube, die größer ein Arduino Nano, also das ist wirklich klein, das ist ein Kreis von Streichholz. Der hat diese LED-Laufschriften programmiert. Da ist ein paar Roboter, das, heißt, da ein das heißt, hat da oben sind Flaschen eingespannt, ich ein bisschen Das hat da oben Flaschen eingespannt, unten hat er wieder über so eine Schiene, eine Stellmutter, äh, ebene, die hin und her fährt, und der fordert dann zum so richtigen Gasel und hebt das Glas laut, damit was runterkommt. Und füllt das Glas an. Kann ich mit nur Probleme machen. Und f das war wieder Tutorial, das heißt, man findet für die, für viele Sachen schon fertige Anleitungen, das heißt, man kann sich super spülen damit. Da wird ich jetzt einen 3D-Drucker. Also ist, sind dann fast keine Grenzen gesetzt. Gut, im nächsten Video spielen wir es immer kurz mit Adrenalin.